hat sind so viele Leute, Mann. das sind so viele. Ich komme nicht raus. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Alles, was ich machen kann, ist ja wahrscheinlich. Aber ihr sind ja auch Magier. Wow, ich krieg so viel gerade. Aber die sind gar nicht so stark, sehe ich gerade. Warum machst du so wenig Schaden? Ich natürlich zwei von den Dingen. Hey. Ich habe mich jetzt sogar dezent ein bisschen auf den Arm genommen. hat wurde die ganze zeit hier warum mache ich so wenig schaden gegen ihn was ist denn das mache ja nichts an schaden gegen ihn Ich bin ja gerade echt am verzweifeln. Muss denn der Typ so stark sein? Ich kann ihn, ich kann ihn ja wenn ich rausbewegen will, Ist sowas von. Warum macht er so viel Schaden? Ist ja nicht nur Ja, warum macht die so viel Schaden? Ich er gar nicht so viel Schaden machen. Ja, doppelte, das ist ein Stab. Sehe ich gerade. Ich weiß nicht was ich machen soll mit kurz davor aufzugeben weil, das... weil ich weiß ich, ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll hm. das ist ja nicht so als müsste ich hier nur einmal erledigen ne? ich müsste ja dreimal erledigen ja, Wenn ich den erledigt habe dann kommen die alle was soll ich gegen die machen muss das hier ablocken mit zwei Leuten? Ne? Das sind ich habe keine zwei Leute, die alles irgendwie ablocken können? dass ich raten, ihr elfen Elfenwind? Nein, okay, und ich dich vielleicht wieder hinpacken. da. So, Müsste halt eigentlich nicht effektiv gegen sein bis zum Konzerter. Er ist immer noch da, ne? Habe ich überhaupt Erholung dabei. Über Neuerung? Ich glaube gar nicht, ne? Nee, cool. auto dann holen. da kann eigentlich nur ein magier sich noch hinstellen ne na hier. Nein, danke. Hm. Oh. Natürlich wenn damit einer das gibt's nicht. Warum überleben die immer mit einer p das ist langsam nicht mehr witzig? Mein Gott, könnt ihr nicht mal verrecken. Okay, da sind noch Magier, die werden ja wohl, aber dann ach, tut er mich doch. Was mache ich hier? Das ist unmöglich zu schaffen. ganz kann eigentlich nur noch beten, ne? nicht mehr, wenn sie jetzt hier wird, ne? Auch oh, mal hier. Die holen ja langsam auch auf, ne? Ich auch langsam mal hier. kümmern. So, wir können jetzt eigentlich nur beten, ne? Ob das hier gut geht oder nicht. Ich glaube ja eher nicht. ein Ich denke, so los. Und wir sind tot. Oh, vielleicht auch nicht. Ja, der Magier kann eigentlich nicht so viel erreichen. Ne? Er blockiert hier alle Wölfe. Das heißt, ein Magier kann jetzt hier vielleicht noch äh, sich dahin platzieren. Und noch da war es dann. mal Fogado und alle anderen hier erledigen. Ah, Okay. Gehen wir mal leben nein das gibt es jetzt nicht darf doch jetzt einfach nicht wahr sein ey. genau hat das gereicht gehen wir nicht auf den nerven gerade Oh. Mondaglian muss jetzt... Das gibt's jetzt nicht. haltet das hier jetzt gerade nicht aus. Abolem jetzt, ich muss Leute hier hinstellen, ne? mich jetzt zwei Leute erreicht, da verstehe ich. Nicht. Okay, er ja, war wohl Bringt aber leider nichts, wenn ich hier sowieso aufgehe. gar nicht, ob ich ihn überhaupt töten will. Ne? Äh, er wieder... ist auch wieder jetzt auch immer mit einem Ab jetzt überleben. Ey. Wenn wir ihn jetzt kaputt kriegt, oder sogar schafft, glaube ich. Okay. Das Problem ist, es ist Panetta. Äh, das wird aber nichts, weil jetzt der Rest wird nicht überleben. So, sie muss jetzt all das hier überleben, ja, als ob sie hat natürlich schafft, ne? Wird von ihnen angegriffen, wird von wird von einem Wolf angegriffen. Nee. Das Kapitel 17 all over again, ne? aber nein jetzt eine million situation auf die ich mich gleichzeitig machen muss ich muss ihnen die ganze zeit hoch rein ich muss dafür sorgen dass sie nicht So, er bewegt sich da vorne auf ihn von allen Leuten? Warum? Okay, da war ziemlich doof von dem. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich überlebt hat Ja. Ich weiß nicht, warum der Magier ausgerechnet mal wir angreifen wollte, aber das war den gerade zum Verhängnis geworden. Okay, das überleben war jetzt hier gerade. Ah. weiter 1 11, ach so, wegen eben ne. Ah, jetzt ist sie sehen, aber ich von beiden cool. So, das hier ist jetzt... Das sieht gruselig aus, ist es aber nicht. Jetzt sehen sicher, welche okay. ja, wir Ich glaube, wir haben weiß nicht warum der magier unbedingt auf ihn losgehen wollte aber das war den zu egal so wenn ich mich jetzt um die magier kümmern, nee. das ist halt eigentlich okay Die haben alle keine Fernkampagne angefallen So, die man nehmen so gut wie gar keinen Schaden. Ah. Ja, ich muss den ja machen. Das ist ja auch, ja. Hab ich die Ladung von all denen gerade bekommen dadurch? mal mal da ein. Jetzt da aus. Ah, einmal überlebt noch, ne? Also er entscheidet sich mal irgendwie spontan anzugreifen der andere Typ, ne? Das nicht glaube. Vogado haben wir erledigt. Ich habe zwar nur eine Konversation mit Vogado bekommen, aber Timera war gerade verändert. Ne, wir anderen Ende der verdammten Karte war. Ja, jetzt kommt bleibt sie an der Verlauf. So, ja, er wird mich jetzt treffen, aber ist okay. Die Leute sind der leichte Teil dieses Kapitels gerade. Oh, sehr gut. Oh, jetzt bringt das Gemetz hier. Oh Gott. Komm, wir bloß weg mit so einem Mist gerade. Mit Insektenwölfe. dann haben es gar nicht bewegt was zum warum haben die sich nicht bewegt die konnten sich da doch sich damit beteiligt haben ich verstehe das spiel nicht so kommen wir ja <lacht> haben wir hier. So, der hat verdammt. So, langsam aber sicher schaffen wir das hier. Ne? Es dauert absolut eine Ewigkeit, aber... Irgendwie kriegen wir das halt hier hin. Pass auf, ne? Ich finde, wir haben halt ein schlimmes uns schon, ne? auf den höchsten schwierigkeitsgrad nee, ist mir stellt ich stelle mir das unmöglich vor Ne. So, haben wir mit dem zum jetzt auch übrigens erledigt, ne? Bin ich passt so danach aus. Der Typ geht mir die nerven, ne? mal, bis ich dahin kommen ne? Warte mal, bis ich dahin kommen was hat er die ganze Zeit angegriffen dann hätte ich ihn irgendwie so auf glück und so trainiert ne? glück geschwindigkeit damit er die ganze Zeit ausweichen kann 54 prozent getroffen cool. so. ja, der Zug ist dann überhaupt zu 19 ich habe angenehm ist hier die ganze zeit hier so mit so vorgespult vorgespult animationen zu gucken aber wird ja ein bisschen beschleunigen ja ewig nicht so als hätte man die animation bisher noch nie gesehen ne, im spiel so. Ah, ist so bitter dass man ja keine support und zusammen können ne? ich hatte irgendwie voll viele support punkte mit mit hortensia und Co schon irgendwie freischalten ja können. Was also, was hier? Ich glaube, ich erreicht. Ja. hier komme ich im nächsten Zug dahin, ne? ja, bestimmt hier noch irgendwie Sachen aufladen können, ne? ja. Ah, der ist in einem blöden Ding drin. Wo ein ich da jetzt nie im Leben? kein gerade keinen Nerv auf sowas, ganz ehrlich. Ich so, jetzt geht es weiter im Text. So, da ist ja nur eine Truhe. Ja, gut, Ultima, so, wir kommen mal wieder hier voran nach 20 Millionen Jahren. Ich habe wieder Roy aktiv. Nee. Hier hätte ich auch gerne meine Ruhe, wenn wenn es geht. Okay. Danach kommt wahrscheinlich noch ein Schöpfer, ne? Ich nicht wahrscheinlich hat der finale Kampf ist also ne? Vielleicht ist das der finale Kampf, ne? Weil ich nehme an, irgendwie müssen wir auch gegen sommer oder irgendwie so kämpfen, ne? Weil die Welt, diese Welts version von Sonborn, ne? Oh, das war mit dem wesel ich habe gerne immer gegen den kämpfe monster habe ich auch mal mit dem bogen kämpft gegen den so, Der grund warum ich hier fertig sein will mit den leuten ist weil ich hortensia da haben will ne? mit sie irgendwie gegen potenzielle halt kämpfen ne? so. oh, er hatte eine neuerung stab ja da war der gut aufbewahrt er war derjenige der festgelagert wurde so, du komm her, so, der trifft mich damit So jetzt du. So, so. weiter geht's. Ah. Ja, sag gehört schlimm haben wir hinter uns. Da kann uns eigentlich nichts noch Schlimmeres kommen. Wenn doch, dann schrei ich. So. Der stabilisiert die Lage auch überraschenderweise. Ja, der hockt noch die ganze Zeit da. Okay, jetzt also Er kommt aber hier nicht durch, ne? Er passt nicht hier durch. Er ist, er ist zu zu breit, zu slow, ne? So, jetzt muss ich eh nicht die ganze Zeit heilen, ne? aber machen, ja einmal. Einfach nur so, mich auch er Dings hier voll bekommt. So, hey leute aber was verpasst alle gucken nur irgendwie voll aggressiv auf die folge schlecht voll schlecht gelaunt so mit hass erfüllt so, da haben wir noch eine auflade -Dinge. da kann ich glaube ich hier geben ne? in dem fall wenn wir einen langstreckenschuss brauchen ne? so. ja du schnapp dir das sagen okay oder sollen wir mit ihm schnappen wir mal ja hier mal hier rein irgendwas sagt mir ja kommt bestimmt noch irgendwie was wenn ich vorschein jetzt hier so einfach wird. schon lange kein verstärkungs mehr tanzt. okay scheint echt nichts mehr zu kommen okay. muss das aber langsam mal beeilen ey. Sie auch ein Ring? Ja. hektor Natürlich hat sie Elfenwind, damit ich mit meiner eigenen hier nicht reingehen kann, ne? Aber sie hat noch magische Waffen, das heißt. Sie kann ich ganz einfach ausmanövrieren. Die Typen bewegen sich auch nicht. Macht irgendwie noch einfacher. Ich kann sie von anlocken. Aber sie bewegt sich wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt schon mal hier vernünftig hin, ne? Dann würde ich sagen, dass ich Anna da, ne? mit den Erholungen, ja, mit dem hier. Ich glaube nicht, ne? Aber wenn ich sie mit Makaya verwandle, ne, dann müsste sie mit Pflege, glaube ich, sie erreichen, ne? Lass ich mal kurz mein Gott. manchmal mal, gibt es halt auch wie in den Old School Fire Emblems. Kannst du die Animationen ja einzeln einstellen? Nee. Eigner Zug aus. ich bin da noch nie im menü gegangen so wir rennen aber doch ein bisschen so die zeit davon ich meine sie hat noch eine menge elixieren ne? und wie sie sich hoch kann aber sein klappen ne? Ach, er ist da. So also wieder dazu Ich komme da gar nicht hin. Blöder Drache da ist. Soll ich sie schon mal anlocken? Muss hortensia. Hortensia, Ivy. Wo ist Hortensia? Ach hier So, ich kann sie da einpacken. Ich kann vogal oder einpacken. Kannst du mal ein Elfenwind bitte nehmen? ist kein Elfenwind. Ne, ah, nee, ne, nee. Ich warte mal hier, bis wir mehrere Leute hier haben. Okay. Ja, ja, ja. Ich passe es nicht, da er irgendwie zu 90 Prozent der Zeit irgendwie die ganze Zeit am Treffen ist. Ne, das ist schon ein bisschen nicht fair. Ich meine, er, er tut ja die ganze Zeit treffen, ne? 60 Prozent, da ist er ja so ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit treffen nur. Aber er tut die ganze Zeit treffen. So, ich mache mal, damit ich hier sein Ding gefüllt kriege. Das ist so blöd, ich tue die ganze Zeit das hier an und aus machen, weil ich die Cutscenes ausschalte. So. <lacht> Alter. daneben Dann nicht mit Elfenwind Dann geht es irgendwie so da rein. 41. 29 ist ja gar nicht so viel. aber sie ist wahrscheinlich voll schnell, ne? Ich aber ganz ehrlich gedacht irgendwann gehen diese elektro dinge ja mal irgendwann auf ne? aber das ne. bin ich schon da reingerannt obwohl ich noch gar nicht meine leute für zwei platz hat sich bewegt glaube ich ne? im genau ihren kapitel damals ähm, meine lanze ist dahin geflogen hebst du die bitte auf so, cool ähm, sie bewegt sich wieder nicht Ne, was mache ich jetzt Die haben beide schwere ist klar also was das spielchen spiele ich nicht mit so, ich kann mit ihnen da reingehen nee? er überlebt hat doch oder 26 30 sie ist gar nicht so stark 26 Ja. ja, schon gedacht hat hat das nicht so einfach wird. Ne? Glück, ja, ich habe hier eine ganz einfache Lösung für dieses für diese Situation. Er ne? ja, glaubt mal, ich lasse mich nicht auf den Kampf ein. Das war so hat von vergessen. Hey. Neuerung. Oh, hey ja sein ap und jetzt jetzt stimmt so, guck mal, er Boah. Ey, er tut echt immer treffen immer so mädel jetzt eine einer kollegen angreifen das kann ich machen den ne? ja ich muss ja eigentlich sie mit klege jetzt erreichen können ne? ja ich kann auch weniger ab was jetzt bewegen sie sich alter hau doch mal einmal daneben Boah. Oh nein. nein keine verstärkungstruppen kollege ich habe die schnauze voll von diesen blöden verstärkungsruppen die du mir die ganze zeit hier das spiel hat sich echt irgendwie gedacht dass ich irgendwie mit ihr wegrenne Sa, Hortensia, du kommst nicht auf uns los. Dann komme ich eben auf dich los. Oh, hab ich Auto hier? Also ja, tut mir leid, Hortensia, aber... wenn du nicht auf dich loskommst dann komme ich immer auf dich durch ganz einfacher logik ne? frager Zeit hier. selbst sie extra hier verwandelt, ne? Das kommt sie nicht daran. Allah. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal daneben gesehen mit 69%. Die bewegt sich immer noch nicht. Hala. sie mich auf er ja, greift ihn noch nicht mal an äh, mit einer p egal wir mal folgendes ne wir gehen hier rein machen mit dem schnitter absolut nichts an schaden mir natürlich bis zum letzten moment hier auf den nerven gehen ne? warum kommt ihr nicht auf mich los ich kann nicht mehr gehen ne? und die heilung ja natürlich hm, erholung aber er nicht weit ach so ja die tun ja so ein kreuz formation alle schützen ne? ich muss schon sagen ich kann er ja in zwei leute auf einmal ja beschützen so hast du eigentlich heil heil ja. wie es jetzt aus ah, ich muss den hier einsetzen ding abläuft obwohl irgendwie nicht also langsam wird das ja unschön aber ich hätte halt eigentlich einsetzen sollen das kann sich auch hochheilen mit dingen wäre ein bisschen schlecht gelaunt wenn du jetzt auf uns los geht 21 7 Mädel, wie sieht das aus? Ach, das ist ein Heilfeld. Stimmt, okay. warum hat... verstehe ich? Warte, ja, machst du Mädel? und bewegt sie sich denn jetzt so? haben wird sie zweimal. Wir hm. ja, haben sich auf die Nüsse gerade. ich gerade da in reichweite platziert aber bringt ja eigentlich nichts mehr wer hat sich aber ich habe beinahe vergessen sie jetzt mal. Man kann sie so viel lexieren, ne? Ich hab vergessen, kann zu bewegen, glaube ich. Alter, hau da mal einmal daneben. Boah, das ist jetzt nicht wahr, ne? Wie kann man denn die ganze Zeit nicht daneben aus? So, die ist jetzt dran. Nur so nebenbei, ne? jetzt du das wisst so aber mal in hier was ist sie erledigen mit deinen dingen ja kannst du sogar ja wow okay dann machen wir den ja einfach nur die dinge sehen ne? Ah stimmt sie ist äh stimmt sie hat irgendwie angst vor Ivy. durch ja gar nichts an schaden sind ja für eine fähigkeit und ein schnell hinter ja. Okay, ah, verdammt. <lacht> ah, mache ich ja eigentlich. Nochmal zurück. Ich habe doch Dings ja bewegt, ey. War doch jetzt zum Tanzen. so gut gerade Na. No. No, mal mit den ja oh na no, Tanz war Oh Gott, das ist eine Qual dieses Kapitel. Heute, ne? ja, ich gesagt habe gesagt, da wird chillig, weil wir ja schon direkt in die Action reingehen ne? hat. Ja, nicht so lange dauern wird, ne? und dann passiert so was. auch in den Schutzfeld rein, und Dann nehmen ich habe hab zweimal daneben gehauen. Komm. Heta, was ist hier los? Wieder? Oh, Licht ging ja das Magisch, ne? Und, irgendwie nur so... Und hier wir so... ein paar Schaden jetzt zusammen kratzen für Hortensia. Der eine mich jetzt hier fertig machen. 25. Nee. Doch. <lacht> <So>. <lacht> Ich werde dicke Schaden. Da so hortensia. Du dich um dich selbst. Wow, reicht es sogar noch. mal so merkwürdig mit unserer charakter verwandelt sind und die nicht ich merke hat sie hat mich so ein herz tattoo unter ihrem auge jetzt nicht die wirklichkeit da musst du sterben super kawaii, kawaii motion attacke ja. <lacht> so, das möchte ich nur erledigen Will ich habe auch noch hinkriegen oder genug von diesem Kapitel. Jetzt glaubt mal, bloß nicht, dass ich hier nicht nie kaputt schlagen kann, nach all dem, was ich hier durchgemacht habe in diesem Kapitel. Jetzt muss man sich mal vorstellen, hat, hat man hier ohne, ohne verdammte Dings, ja. Zeitkristalle. Da müssen wir mich äh, ganz Kapitel neu machen. Ne? Nach ein, zwei Fehlern. Ja, ich mache schon mal ein paar Schaden hier. Ah, oh oh. Der ist ja gar nicht ne? Der da unten ist auch noch Leben habe immer noch. Ich das Ist doch irgendwie geskriptet. Ne, das kann auch wirklich Warte mal, ich kann euch abhauen jetzt. So, jetzt passt mal auf, du, ne Jetzt setzt es an. Ja, ich kann den hier entlocken. dann kann ich hier ausweichen. Und noch mal zu uns. Und es geht. er da bestimmt eine Unterhaltung mit Bale, ne? So dem Monddrachen und so, ne? So, das ist jetzt mein Heilfeld. das mal ausmischen Jetzt habe ich die falsche Waffe ausgestattet. So. Komm mal schön hier hinten, ne? Eine Überraschung für dich. So. Was du jetzt hier gegen machst, ne? Hast du überhaupt ein Fernangriff? Nö. Oh, du bist sowas von tot. Weil er hat voll viel Verteidigung und so, ne? Mal. Ja. Oh funktioniert nicht. Neue hey. Assistenz 41. So, wer schnappt sich jetzt den Typen, ne? Schwert, ne? Also, macht ja nichts an Schaden gegen ihn wahrscheinlich, ne? Doch. Nur du mal da ein oder? Diamanten nicht eigentlich auch einpacken können. So. Also mal gegen die allein zu kommen, ja. Null. Ja, das ist der Niedle, den ich kenne. Aber steht überhaupt zu Crumbs? bringen das Abend ist haben den Okay. Nichts an Schaden. Habt ihr beide eine Unterhaltung? Ihr sagt beide Dämondrachen. Ja, nee, okay. mit dir so du ja, nicht mehr so stark ne sagte mal wie ein richtiger Typ kämpft der ganzen Frust, den du mich durch dieses Kapitel durchgepackt hast ey. alles wieder jetzt ja, vielleicht niemals erst angreifen soll gibt sie jetzt eigentlich auch noch diesen krit bonus wenn er angegriffen wird das ist auch irgendwie so eine sache ne? ihre passive ne? Das ist irgendwie auf ihn ausgelegt das bedeutet das bedeutet irgendwie müssen sich ja beide anschließen können ne? sonst wird ihre passive gar nicht funktionieren ja, vielleicht kriege ich doch beide charaktere ja, wie funktioniert denn das dann also kriegt eine neue passive fähigkeit ne? mit 26 prozent kannst du mal aufhören langsam wird schon ein bisschen nicht schön ja gerade wenn ich am liebsten mit Nell ganz ehrlich bin ah frust Frosch ja ja kommt dieser Soundeffekt ich schon gewundert, wo kämpft dieses der Sound irgendwie ja so, wir noch mal ja, aber diesmal ich mit dem hier. ja. So, ne Aber bloß ist hatte ich ja nicht meine rache bekomme Komm her, du stück schon da baum halt Anleitung. Ja, nicht gut so. Schön auf so ein Heiligen zu stehen. Ah, jetzt ist das der Nil. den ich kenne, die ganze Zeit nicht trefft. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Dings sind, aber den ja. hat andere Embleme reingebauen. Das habe ich auch gar nicht gut, irgendwie nicht. ich alle Schätze und so was habe, aber ja, ne? Oh. oh, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch irgendwie was, so, ne? es ja, ist der Hauptcharakter frei, jetzt beginnt der richtige, richtige Kampf, ne? ich jetzt gar keine Lust drauf gehabt. Ist mir auch egal. Warte, wow, hat drei Stunden gedauert. Okay. Drei た。当然分けに Ah, genau. Ich danke Ihnen, Shind снимt. Wie ist live? Ich habe ich habe es vergessen, aber er wird auch von irgendjemanden gesprochen. Etwas bekannteren, glaube ich, also bekannter aber jemand von anderen Animes kennt. Ich weiß nicht, bei glaube ich, oder war die englische Version. <lacht> Ach ja, da war ja was. Ich hätte ehrlich gesagt so ins Geheim gewünscht, hat die uns im Kampf irgendwie beistehen. So mittendrin. <lacht> あの問題ですよ。異業兵 was ich gerade durchgemacht habe. 通り私たち。多分生きて帰れないわね。俺に策<笑> der sich ausgesucht hat, って Wegorei. Ich Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin そんな よく生きたと思えたかとうかです。立派 ich bin hier! Ich bin hier! Ich これが最後の任務です Ich あれはあの神殿はまさか。お、<laughs> <laughs> <laughs> oh, hey, <laughs> <laughs> 血獄そんな<笑> Er hat wahrscheinlich gerade gesagt, was wir tun Somniel, Somniel, ne? Der Phase, der ada, ich habe einen Kämpfer auf den Somnial. Ich dem dafür, das fille, Ich Ah, und der wird sich dann uns anschließen. Ne? Jetzt macht er wieder alles Sinn. Ja. Oh, alles klar. Haben wir das irgendwie geschafft? Die Frage ist jetzt, kommen wir jetzt zum Dings zurück oder... Hm, sieht so aus, jetzt kommen wir zur Weltkarte. Ja. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ah, okay. Somnil gefallen. Ah, habe ich doch gesagt. Ohne Nil und die Armee reist der nach die Suchen zu einer einst schwebenden Insel. Cool. Ach, da unten sieht man, was für Gefechte sind. Weltkarte sind vier, fünf, kapitel sind drei. Das ist irgendwie cool, dafür mit Somniel kämpfen. Finde ich nicht schlecht. Okay, gefallen oder somnil ne? Wir schon wort wird jetzt hier raus sind Boah, ich brauche eine Pause. Alter, <lacht> hat ein bisschen Energie gekostet hier. Dieses Kapitel, Alter. Oh Gott, wenn ich jemals ich weiß nicht, wie hat hier in dem Spiel ist, ob ich dann bei jedem Spiel glaube irgendwie noch mal dieses DLC spielen möchte. Um die charaktere zu bekommen oder was auch immer ich danach bekomme ich nehme ich weiß aber ein charakter das spiel hat mir gesagt man kriegt charaktere am ende von ne? daher ja. ich guck noch mal. keine neuen charakter ich hm. ähm, jetzt kann ich mal endlich die bandgespräche machen die ich irgendwie auf screen gemacht hatte da kann man ja letztens nicht dazu ich meine notizen ja aufklappen äh, sind nicht so viele vier stück hm. da war ich noch mal in der arena ne ich war schon gar nicht mehr wie das hier abläuft ne? im sommer ich war so lange weg ne so ich wollte belohnung abholen mein gott von dem Ding hier, so, ich glaube, habe ich nur ein oder zwei Sachen eingepackt. Ne? Äh. Hm. Ich will gar nicht wissen, wie schwer auf schwer ist. Ey. Ist ja voll brutal. Dann sein aber ne? oh, dann gehen wir mal zur Arena. Noch ne? ich würde das dann einfach wieder noch machen. Und dann, ich bin schon fast vier Stunden hier am Sitzen. Ne? Dann können wir mal hier weiter gucken, wie hat hier weitergeht. Ne? Am nächsten Mal, dann machen wir das nächste. Das sieht schon fast nach Finale aus irgendwie. Ich mein, die vier Winde sind gestorben. Ne? Nell wird von Nil entführt. Also nach all dem, was ich da durchgemacht habe, ne, wurde die auch neu entführt. Ne, das gibt es nicht. Nach all der Frust, die ich dadurch gemacht hatte, ne, Schafft die sich auch noch jetzt, sich äh, kidnappen zu lassen? So, lassen lass ich eigentlich trainieren? Ich weiß nicht. Was hm. mit Anna? Ne. Muss ich aber erstmal wieder Dings hier geben. nehmen wir alle Mit dem Stahlbogen. Na ja. komm. Ah, okay, er hat eine magische Axt Das war sein Tod. Also ist Anna klasse irgendwie berserker ja, ich weiß ich nicht feiern wir ist manchmal nicht so klar wie das mit den kennen ist ich versuche immer charaktere so in ihre, ihre kennen klassen irgendwie einzupacken also was ich denke wird irgendwie vom spiel vorgesehen aber manchmal fein dem Fates muss es ja zum beispiel gegen einige das ist ja zum beispiel gegen einige charaktere hin und wieder kämpfen beim feld hat es zum beispiel ja ich nicht Wenn zum beispiel Hoshido spielt dann muss irgendwie gegen Nor kämpfen und weil nicht einige Charaktere haben eindeutig andere klassen als in weise nicht mit anderen spiel also das kollidiert immer so ein bisschen miteinander. deswegen kann man sich danach auch nie wirklich richten einmal daneben das gibt es jetzt nicht mal Enttäuschend, okay, so mehr haben wir ja nicht. Ne? Doch die Bandgespräche ich wollte ja letztens schon angucken, aber dann kam ja ein Dings dazwischen. Ne? Ich kurz zum Café gehen. Ich muss mal gucken. Ich habe bestimmt eine Menge Sachen. Die ich im letzten Kapitel äh. so Folge und so, ich brauche Band-Erfahrungspunkte, äh, Fragmente. Ja, okay da war aber auch echt ein stressiges kapitel ich habe ja nicht gerechnet irgendwie heute so lange da zu sitzen oh mein gott das war ja irgendwie nervig. runde feiern die ich hier hatte ich, nicht, wie viel ich bekommen habe 6000, die werde ich wahrscheinlich bauen aber ich bin eigentlich fertig mit allen charakteren ne? so ausrüstungsmäßig ich muss mich unglaublich hier vorbereiten habe ich so ein gefühl muss definitiv wander mitnehmen muss definitiv irgendwie meister meiste raus und was ich haben kann zu dem zeitpunkt weil so mache ich jetzt nicht noch mal durch ich muss jetzt diesmal näher oder so beschützen werden noch schöner so gott meine notizen sagen ich habe vier sachen die hat man ja eigentlich schon längst gesehen? Ne? Ist ja, und Ivy ne? hat man ja schon gesehen, und da macht jetzt eigentlich keinen Sinn, wenn die jetzt anzugucken, aber was soll's? ne? ja, Selica und Ivy auf B. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Bandgespräche freischalten werde ich bin so gut wie fertig mit einigen tag her der 20 welche nicht hoch weil man da ist zu teuer so Len so ich wollte eigentlich so mitnehmen hat ich hier nicht mitgenommen letztens in dem kapitel davor ich weiß das halt gar nicht ich glaube nicht mehr ne? aber ihn hatte ich trainiert まもなくソナタは何かに oh. okay. Okay, <laughs> Gold, Mary. Mm, sag mal. Wird sie wieder irgendwas wagen, wodurch ich also, sie noch weniger leiden kann? <lacht> <Ja. Aik> Aber Köln und, und Hotels ja, irgendwie auch nicht. Irgendwie das ist auch nicht passiert, ne? dieses Pairing in Kämpfen oder soll das ja, ich irgendwie auch nicht. Ich bin irgendwie froh, wenn wir jetzt zurück in den normalen Kapitel sind. Ne? Dieses ganze DLC-Abenteuer ist ja eigentlich nur dafür da, damit ich irgendwann die ganzen Charaktere bekomme. Ne? Also das Ziel ist ja... Also das Ziel. <lacht> nicht die Reise, ne? Aber die Reise ist verdammt nochmal schwer, hm, Das war's, ne? das andere brauche ich ja nicht so ausgehen muss ich ja wieder machen aber gut boah, ich bin jetzt ja vier stunden fast dran ne? aber was soll es ne? passiert hat ne? wie kann ich denn das ne? gut na gut dann war es das für heute in der nächsten folge geht es dann weiter mit dem nächsten dlc kapitel ich weiß nicht ob das schon das letzte sein wird das sieht schon so ein bisschen final aus oder ob wir uns irgendwie so in finale hier irgendwie nähern das ist nicht was da jetzt noch kommen würde ne? Sommer ist auch irgendwie ein cooler Austragungsort finde ich. Von daher ja, keine Ahnung, Aber mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls alle zuschauen, äh, ja doch, dass ihr zugeschaut habt und ja, ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ach, Hände.